Jahreshoroskop hineingesteckt habe. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe kostet 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte hier und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran! Das Jahr geht schon spannend für euch los, denn fünf Planeten tummeln sich bei euch im Partner aus, die Sonne und die Venus sind auch mit dabei. Vielleicht habt ihr ja schon einen neuen Flirt mit ins neue Jahr gebracht. Wir haben gleich zu Jahresbeginn am 2. Januar einen Vollmond in eurem Zeichen und auf eurer Beziehungsachse. Wundert euch nicht, wenn es da in eurer Partnerschaft oder mit einem neuen Flirt hoch hergeht und schaut euch die Gefühle genau an. Da könnt ihr viel darüber erfahren, wo ihr in eurem Liebesleben steht. Die Venus läuft dann noch bis zum 18. Januar durch euer Partnerhaus und zeigt, dass auch Begegnungen mit etwas schwierigen oder herausfordernden Leuten liebevoll verlaufen und Flirtchancen bieten. Für Festliierte ist, äh, ist es eine gute Zeit, um die Beziehung mit ihrem Schatz zu festigen. Der Neumond am 17. Januar bietet sich für eine Meditation zum Thema Liebe und Partnerschaft an. Was wollt ihr für die Liebe im neuen Jahr erreichen? Was wünscht ihr euch von einer Beziehung? Das könnten Themen sein, zu denen ihr eure Wünsche ans Universum formulieren könnt. Der Mars läuft noch bis zum 26. Januar durch euer fünftes Sonnenhaus hier im Skorpion und bildet dabei einen sehr schönen und lustvollen Aspekt zur Krebssonne. Wenn es eure Liebessituation zulässt, solltet ihr euch Zeit für kuschelige Stunden zwischen den Laken nehmen. Das kann sehr aufregend und intensiv werden. Vorsicht nur mit der Lilith. Die läuft durch euer Partnerhaus durch die erste Dekade und kann auch Auseinandersetzungen anzeigen oder eine Konkurrentin. Und wenn ihr Aszendentkrebs seid und der Aszendent zwischen 5 und 10 Grad Krebs steht, dann müsst ihr aufpassen, falls ihr eine heimliche Liaison am Laufen habt. Denn da ist die Gefahr erhöht, dass die Sache auffliegt. Das habe ich ja in Teil 1 des Jahreshoroskops schon genau beschrieben. Eine schöne Venusphase habt ihr dann vom 10. Februar bis zum 6. März. Da läuft die Venus durch die Fische und aktiviert den Romantikaspekt des Jahres. Das werdet ihr bestimmt sehr genießen können. Achtsam sein müsst ihr in der Zeit vom 18. März bis zum 15. Mai, denn da läuft der Mars durch den Steinbock und damit durch euer Partnerhaus. Für solo ist das vielversprechend, denn der Mars zeigt knackige Verehrer an, die euch umwerben und dabei viel Ausdauer an den Tag legen. Trotzdem ist das ein Spannungsaspekt, der auch zu Konflikten führen kann, besonders wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Versucht dann bitte, die angesprochenen Themen nicht persönlich zu nehmen oder euch in die Schmollecke zurückzuziehen. Auseinandersetzungen können viel zur Klärung beitragen, wenn ihr euch der Situation stellt und dabei sachlich bleibt. Wie gut, dass die Venus vom 31. März bis zum 24. April in einen günstigen Aspekt zu eurer Sonne geht, hier im Stier. Merkt euch diesen Zeitraum, denn währenddessen habt ihr viele gute Gelegenheiten, Spannungen in der Partnerschaft beizulegen und auf gute Lösungen zu kommen. Vom 19. Mai bis 13. Juni wird die Venus durch euer eigenes Zeichen laufen und euren Charme und eure Ausstrahlung verstärken. Das ist eine Zeit, in der ihr sehr begehrt sein werdet, aber auch sehr bewusst mit euren Verehrern umgehen solltet, damit keine Missverständnisse entstehen. Auch die Zeit vom 10. Juli bis zum 26. August kann euch helfen, Spannungen in der Partnerschaft durch gute Gespräche und liebevolle Zuwendung abzubauen. Vom 26. Juni bis zum 27. August ist ja der Mars rückläufig. Und generell ist die Rückläufigkeitsphase von Mars eine Zeit, in der man sich wie gelähmt fühlen kann, wo Dinge zum Erliegen kommen. Es kann sein, dass eine neu angebahnte Partnerschaft erstmal wieder ins Stocken gerät. Dabei kann es in der zweiten Augusthälfte, nochmal heikel für eure Partnerschaften werden, denn da läuft der Mars zurück in den Steinbock, besonders für die dritte Dekade. Aber ab Ende August kommen dann die Dinge wieder in Fluss. Die Konstellation kann beruflich auch Verzögerungen mit sich bringen. Um das zu vermeiden, würde ich euch raten, in der zweiten Augusthälfte Urlaub zu nehmen und damit dem Problem aus dem Weg zu gehen. Da werde ich dann jeweils in den Monatshoroskopen noch genauer drauf eingehen. Ganz spannend wird die Zeit vom 9. September bis zum 31. Oktober. Da läuft die Venus durch den Skorpion und bildet einen sehr guten Aspekt zur Krebssonne. Allerdings wird sie währenddessen rückläufig, nämlich vom 5. Oktober bis zum 16. November. Und das ist dann auch die heiße Phase, in der die Venus Spannungsaspekte mit dem leidenschaftlichen Mars, der wilden Lilith und Überraschungsplanet Uranus bilden wird. Ihr Krebse empfangt aber eher die positiven Schwingungen dieser Konstellation. Und das kann bedeuten, dass verwirrte Liebesopfer ihren Weg zu euch finden, um sich bei euch auszuweinen. Falls ihr Single seid, könnt ihr vielleicht ein gebrochenes Herz mit eurer Liebe heilen und auf diese Weise eine neue, schöne Partnerschaft gewinnen. Trotzdem seid vorsichtig damit und lasst es langsam angehen. Die Venus ist ja noch rückläufig. Und zwar noch bis zum 16. November und da sind Liebesentscheidungen nicht sicher. Und für die dritte der Dekade der Krebse kann es zwischen dem 1. November und dem 2. Dezember noch mal kriseln, wenn die Venus hier zurück in die Waage läuft und von dort aus eine Spannung zu eurer Sonne bildet. Aber gleich danach wendet sich das Blatt. Ab dem 2. Dezember...